Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. Ja, Die derzeitige Bankenkrise ist mit erheblichen Fluchtbewegungen von Kapital verbunden, doch wer genau profitiert von diesen Fluchtbewegungen und welche Risiken ergeben sich, wenn man in die jeweiligen Anlagen, Klassen und Aktien investiert? Also, zunächst einmal das Offensichtliche. Der Zusammenbruch von den Banken in den letzten Tagen, allen voran der Silicon Valley Bank, hat das Vertrauen in die Stabilität des Bankensystems wieder einmal erschüttert. Solange es allerdings nicht zu einem generellen Bankenrun kommt und keine systemrelevante Bank umkippt, profitieren meiner Meinung nach insbesondere die großen Banken innerhalb der USA. So hat die Bank of America innerhalb weniger Tage Mehr als 15 Milliarden Dollar an neuen Einlagen eingesammelt, wie die Agentur Bloomberg berichtete. Auch weitere Wall Street-Größen wie JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo verzeichneten ebenfalls neue Einlagen in Milliardenhöhe. Doch womit ist dieser Zuwachs der Einlagen bei den systemrelevanten Großbanken zu begründen? Nun ja, im äußersten Fall werden diese Banken vom Staat, vom US-Staat, gerettet bzw. zumindest insofern unterstützt, als dass die Einlagen versucht werden zu äh, ja, gesichert zu werden und somit ein weltweiter Kollaps der Finanzmärkte äh, ja zu Nichtsdestotrotz sollte man sich als Anleger gut überlegen, ob man derzeit die Gelegenheiten nutzt, um bei den US-Großbanken einzusteigen, denn womöglich sind diese Banken, ähm, im Falle eines Bankruns dann doch too big to bail out, das heißt im worst case Szenario können sie womöglich gar nicht gerettet werden. Ich persönlich lasse von Banken die Finger, da ich mir persönlich nicht zutraue, dessen Bilanzen gut genug hinsichtlich der Risiken zu bewerten. Wenn man zurück zum Thema Kapitalflucht und sehen sich daraus ergebenden Chancen zurückkommt, gibt es zwei weitere Bereiche, welche jetzt davon profitieren könnten, dass Privatleute und Unternehmen ihre Einlagen bei gefährdeten Banken umschichten. Das sind die Gold und Kryptowährung bzw Gold und Bitcoin. Je stärker der Bankensektor durch den Anstieg der Leitzinsen unter Druck gerät, und hier muss man natürlich sagen, wenn man das Kerngeschäft der Banken begutachtet, dann sind höhere Zinsen eigentlich nichts Schlechtes. Allerdings durch die ja, Politik und Ausrichtung einiger Banken, wie halt zum Beispiel auch die Silicon Valley Bank und den, ja, sage ich mal, auch regulatorischen Vorgaben ist es halt jetzt so, dass der Anstieg der Leitzinsen insgesamt viele Banken, gerade kleinere Banken, äh, unter Druck bringt. Und wenn jetzt die Federal Reserve Bank die Leitzinsen dahingehend zur Beruhigung dieser Situation nicht mehr so stark anhebt oder gar nicht mehr anhebt oder sogar um wenige Basispunkte senkt, dann wäre es ja so, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Inflationsraten weiterhin sehr hoch bleiben, auch wenn wir da derzeit einen äh, leichten Rückgang sehen können, aber nach wie vor auf einem hohen Niveau. Und wir letztendlich als Resultat dieser Entscheidung der Federal Reserve Bank mit den Leitzinsen und äh, weiterhin hohen Inflationsraten dann einen sinkenden Realzins sehen dann könnte in Anbetracht der historisch bewährten negativen Korrelation zwischen Realzins und Goldpreis ein bullisches Signal für Gold gegeben sein. In den vergangenen ähm, Tagen und Wochen ist der ja Gold auch schon wieder stark angestiegen. Ähm, Gold ist ja generell als sicherer Hafen in schwierigen Zeiten bekannt äh, und diese schwierigen Zeiten haben wir jetzt, also insgesamt positiver Ausblick auf Gold. Aber. In Anbetracht der zuletzt wieder steigenden Realzinsen und... Äh ja, diese halt resultieren aus dem Absinken der Inflationsraten, sollte man sich als Anleger meiner Meinung nach nicht zu sicher sein, dass sich der Aufwärtstrend in den nächsten Monaten weiterhin nahtlos fortsetzt. Neben dem tatsächlichen physischen Gold könnte auch der aus mancher Zunge als digitales Gold bezeichnete Bitcoin von der Bankenkrise weiterhin profitieren. Bereits kurzfristig gab es auch hier starke Kursgewinne. Warum könnte der Bitcoin profitieren? Nun ja, man könnte hier argumentieren, dass Bitcoin tatsächlich der Bezeichnung des digitalen Golds immer näher kommt, wo doch die Korrelation mit dem Goldpreis in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Aber vielmehr als diese ja, historisch doch dann relativ ungesicherte Korrelation zum Goldpreis lässt sich Bitcoin hier als Profiteur identifizieren, weil der Bitcoin halt, im Kern ja eine Wette gegen dem typischen Fiat-Geldsystem, gegenüber dem klassischen Bankensystem und dem klassischen Finanzsystem gesehen werden kann. Kommt auch noch dazu, dass man natürlich sein Geld sehr, sehr schnell umpacken kann von einer Einlage bei einer Bank ähm, in ein Wallet mit entsprechenden Bitcoins, dass hier doch eine starke Kapitalflucht in den Bitcoin potenziell erfolgen kann und vielleicht auch schon erfolgt ist, denn zuletzt ist auch der Bitcoin-Preis wieder sprunghaft angestiegen. Neben dem Bitcoin selbst können jetzt kurzfristig natürlich auch wieder Kryptobörsenaktien wie zum Beispiel Coinbase profitieren, da in Folge der Kapitalflucht in den Bitcoin die Handelsvolumina wieder ansteigen und somit auch die Umsätze bzw. Einnahmen der Kryptobörsen nach oben gehen. Das waren soweit meine Gedanken zur aktuellen Situation rund um die Bankenkrisen und möglichen Auswirkungen bzw. Chancen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr ja von meiner Einschätzung haltet, wie ihr jetzt die nächste Woche seht. Und lasst gerne ein Abo da. In dem Sinne macht's gut, bleibt gesund und ciao.